So schaut das Ganze jetzt aus. Das sind praktisch meine ganzen Transistoren, die mir während der letzten ein, zwei Jahre bei den Tests kaputt gegangen sind. Ja, und messihaft, wie ich da ab und zu mal bin, ähm, konnte ich mich von den Dingern nicht trennen. Zum Glück eventuell, wie ich heute mitgekriegt habe. Jetzt ja, bin ich über ein Video gestolpert worden. Ja, ich tue es dann mal unten verlinken. Danke nochmal an denjenigen, der mich geschickt hat. Ähm, wo drin beschrieben worden ist, damit man die Dinge als Solarzelle benutzen kann. Hm? Diesen Chip da in der Mitte. Ja, bei den meisten kann ich augenscheinlich auch gar nichts erkennen. Die waren also nicht komplett durch gewesen, die haben nur einen kleinen Klatscher weg gehabt. Also die Bedini-Motoren haben komplett anders, äh, haben komplett anders reagiert, wenn man so ein Ding dran gehabt hat, als wenn ein richtiger, originaler, funktionierender dran gewesen ist. Ja, naja, machen wir mal ein paar Tests, wa? Ja, hier bei dem, bei dem ist es, nee, bei dem hier, seht ihr, da fehlt ein Beinchen, da muss ich dann noch eins ranlöten. Ja, die kleinen hier dürften 3055er sein, Ne, das sind 3055er, das sind kleinere und das sind BUX408. Mal gucken, ob dann die größten auch den größten Strom rauspoltern. Ja, hier mal so zum Vergleich: ein paar, die wir dann immer verwenden. Also, so kann das dann auch aussehen. Einige Hersteller machen dann auch hier so eine Schutzpaste drüber. Ja, das war der einzige, wo ich gesehen habe, dass da wirklich auf der Platine was weggebrochen, weggeschmolzen war. Ja, und das ist die alte Version. So sehen alte Transistoren aus. Das ist ein alter. Was ist das für einer gewesen? ist also klar, glaube ich, PNP-Transistor. Mhm. Na gut. Ja, das sind also NPN-Transistoren, wie ne? ihr in dem Vergleichsvideo und dem Englischen da schon erfahren habt. Also N, P und N. So, jetzt tun wir die Ns oder Negativs, wenn man es so übersetzen will, mal zusammentüdeln. Gut, und wir legen es unter die künstliche Sonne. Ja. Und Messgerät dürfen wir natürlich nicht vergessen. Okay, so, bis jetzt haben wir noch nichts. Noch und einschalten. Ah, relativ weit fehlt. Unterwegs ein halbes Volt. Ordentlich. Bei so einer kleinen Fläche hier, was welche Fläche ich meine, das. ja gut, dann bauen wir uns halt mal eine ganze Reihe von den Dingern. Ne? Faszinierend, was es da wieder für Unterschiede gibt. Das ist auch ein 3055er und der hat ohne, damit ich meine künstliche Sonne habe, schon 300 Millivolt. Krass, wenn wir ins Dunkel gehen, hier ist es dunkel dunkeln hat er immer noch ho, ho, heftig krasse sache sogar die energiesparlampe die helligkeit davon reicht aus um den auf knapp ein halbes volt zu bringen ja bis jetzt aber nur bei dem so ne? bei den anderen hier muss ich richtig schöne sonnenstrahlung drauf geben als dann zeigt mir das multimeter was an aber bei dem hier also auch kleine feine unterschiede das wird noch mysteriöser also erstmal was was nicht so mysteriös ist das habe ich die fünf stück in reihe geschalten und wir ziehen wenn wir kein licht haben was heißt wir ziehen es ähm, konvertiert was weiß ich was es konvertiert wenn ich die hand drüber halte, geht es weg okay also durchs licht definitiv durchs licht Jetzt sind wir bei 1 Millivolt, Hand wieder weg, bei 8. So, wenn wir mal das Licht richtig einschalten. Okay, so 1,5 Volt damit. Ja, und wenn mich dann richtiges Sonnenlicht hätte, ne, wenn ich mal wieder am Tage experimentiere, mal gucken, wenn die Sonne mal wieder scheint, müsste das sogar noch mehr werden. Schöne kleine Solarzelle. Na gut, okay, zum kleinen. 1,5 volt batterien laden müsste das eigentlich reichen ne? mhm. so ja jetzt haben wir ja aber noch was mysteriöses moment hey, nämlich die zwei kollegen hier leider habe ich mir nicht aufgeschrieben wo ich die kappen runter gesägt habe von welchen transistoren das sind ich tue die möglichen transistoren dann alle noch mal zeigen ne? aber die zwei ausgerechnet Die Pendeln so schon ordentlich rum. Hm. So, jetzt ist der Effekt auch noch mal da, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Da waren manchmal Spannungsspitzen bis 1,6 Volt. Aha, zeigt auch schon 200 millivolt ohne dass ich hier ein Minus dran habe. Was ist denn hier los? Ist nur eine Seite dran. Mhm. Okay, machen Plus wieder ran. Ja. Jetzt macht er gar nichts mehr mysteriöses. Du bist der hier ab. Das wäre natürlich fatal. Mal gucken. Doch, ah, alles klar. Hm. Hier ist er. Der, hier der macht Spirenzchen. den muss ich doch noch mal festlöten. Ah, okay, also noch mal eine kleine feine lötsession Okay, dann halt hier. 400 millivolt obwohl nur einer ziemlich dilettantisch rangelötet ist also da hat definitiv keine ordentliche verbindung hier wenn er eine hätte ich kann ja dann mal ein bisschen draufdrücken mit dem mit einem schraubenzieher gucken ob wir das so halbwegs hinkriegen ich drücke ja, passiert auch nicht mehr also hier ist schon halbwegs. doch jetzt genau hat ihr gesehen geht kurz auf 1,6 Volt hoch. Ja, und vorhin, bevor ich dran rumgemerkt habe, habe ich so gehabt, damit ich die ganze Zeit zurück gehabt habe, dass immer zwischen 1,6 Volt und ähm, 20, 30 hin und her geschwankt ist. Ja, und jetzt das Teil ist wieder lose hier. Ach, irgendwie auf dem Zeug hält da irgendwie nicht so richtig. Schade. Ja, Wäre schon ziemlich nah dran an der freien Energiemaschine gewesen. Weil. Hier ist ja wirklich fast überhaupt kein Licht. Okay, mal noch ein bisschen löten. Jawohl, die Löterei hat sich gelohnt. Hm, gefällt mir. Obwohl absolut hier noch kein Licht eingeschalten ist. Was geben? denn? Findest du auch krass, wa? schon so gut funktioniert ohne licht nur mit zwei von den dingern hm. wie gut funktioniert es denn erst mit licht licht läuft okay zwei stück in reihe bei konstantem 1 volt hm. hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet weil so ja, oder haben wir Wechselspannung? Nein, Wechselspannungsanteil ist nichts. Gleichspannung haben wir. Mhm. Okay. Ja, es pendelt es wieder schön hin und her nach dem Ausschalten. Und selbst wenn ich meine Hand komplett drüber tue, so. Okay, jetzt haben wir nichts. Bisschen aufmachen. Ganz kleines bisschen eigentlich, ne? So. Sehr viel Licht kommt da jetzt nicht ganz, also kommt da jetzt nicht ran. Nur durch die Reflexion jedenfalls kein direktes Licht kommt dran Und trotzdem liefert es 300 millivolt. ja die Transistoren. Hm. Schönes Dach. Okay. Gucken wir mal, wie viel Power die Dinger haben. Ne? Also äh, vorhin bin ich kurze Zeit auf die Idee gekommen, LEDs mit dazwischen zu schalten. Äh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es ist eigentlich allgemein bekannt, dass LEDs auch als Solarzelle funktionieren. Ja? Also wenn ihr die ins Licht haltet, kommt auch Strom hinten raus. Ja, bei mir hat es dann aber ganz schön pulsiert und ähm, irgendwie war die Stromstärke gar nicht so berauschend Nach der Beschaltung, so wie die hier original beschalten ist. Ja, vielleicht mal was Eigenes einfallen lassen. Deshalb habe ich jetzt erstmal nur die Transistoren genommen ihr Seht, meine Akku hat ist ziemlich nieder bei 1,186 Volt. Ja, und wenn hier wirklich so viel Stromstärke dahinter stecken soll, müsste das ja auch so funktionieren: ja. Ja, den direkt zu laden. Okay, schauen wir mal. Und die Spannung ist noch gleich. Das geht ratzfatz hinauf. Hm, wenn man nur den minus anschließt den habe ich vorhin vergessen ja scheint also ganz gut zu funktionieren ich denke mal hm, brauche ich dann die diode hier unbedingt im eingang den mal abwarten Ja. Schon ganz schön faszinierend, ne? Mit so einer kleinen Fläche. Und Kunstlicht <lacht> noch dazu gesagt, ne? Okay. Also morgen bei Sonnenlicht lasse ich den mal komplett vollladen. Ich werde dann mal noch nachtragen, wie lange es ungefähr gedauert hat. Aber ja. Was man aus Schrott doch noch so alles schönes machen kann. Hm.